An erster Stelle steht in der Tat Twitter. Ich habe eine Gruppe von Menschen, denen ich folge, zusammengestellt, die einfach sehr spannende Gedanken haben und sehr interessante Tweets einfach produzieren. An zweiter Stelle ist es das ganze Geschäft um WordPress herum. Ich nutze Blogs in meinem Unterricht, um Schülern die Möglichkeit zu geben, gemeinsam Dinge zu produzieren, Gruppenarbeiten zu dokumentieren und an dritter Stelle ist es der Bilderdienst TADA, den ich nutze, um mit gleichgesinnten Fotos auszutauschen und ich freue mich immer, wenn neue Ideen über diesen Kanal auf mein Smartphone gelangen.